Frau Kratz, wie kam es zu Ihrer Schwerhörigkeit und was ist Ihre Hörgeschichte? Ja, zu meiner Schwerhörigkeit äh, kam es durch einen Hörsturz. Äh, mit 37 Jahren im Krankenhaus, nach einem sehr anstrengenden Nachtdienst, bin ich bin Krankenschwester vom Beruf und ähm, ich bin dann auch gleich zum Ohrenarzt äh, zum und die Untersuchungen und die Hörteste ähm, ja, besagten, dass ich eine Innenohrschwierigkeit habe. Aber das ging ja alles noch. Aber in den darauffolgenden 13 Jahren erlitt ich dann nochmal sieben Hörstürze und mittlerweile auf beiden Uhren Tinnitus, der also sehr extrem war. Und da in dieser Zeit hatte ich einen wirklich sehr äh, starken Leidensdruck. Alle Therapien verliefen erfolglos, Infusionen haben mir keine Hilfe gebracht, auch die besten voll digitalen Hörgeräte stießen dann irgendwann an ihre Grenzen und konnten mir auch kein ausreichendes Sprach, Sprach, Sprachverstehen ermöglichen. Ähm, ja, somit entschied ich mich dann endlich nach langem Überlegen und auch ähm, Forschen im Internet und in entsprechenden Fachzeitschriften zur Implantation und zwar erst zur Linkseitigen, dann zur Rechtseitigen. Das war die beste Entscheidung die ich habe treffen können. Ich habe dann rasant nach den Einstellungen wieder relativ gut und dann später immer wieder besser hören können. Nach jeder Feinanstellung wurde es besser und auch die Reha, die ich dann gemacht habe, die hat dann auch nochmal so das Ganze intensiviert. Auch Hörtraining wurde gemacht im, im Störschall. Es, es gab also spezielle Hörtrainings mit Einzelgruppen, mit, mit mehreren Leuten. Es gab, ja, wir machten auch Computerhörtraining mit einem speziellen Audiologprogramm. Richtungshören wurde trainiert, Musikhören wurde trainiert. Allerdings muss ich dazu sagen, Musik mit einem CI hört sich noch gar nicht gut an, aber mit einer beidseitigen bilateralen Versorgung wird das immer besser, der Klang ist voller und natürlicher. Ja, ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Ich will keinen Tag diese beiden CIs mehr missen. Und ich habe eine völlig neue Lebensqualität und Lebensfreude wieder, so wie es mal früher war. Man sieht ja gar nichts. Können Sie einfach mal zeigen, dass Sie auch ein CI tragen? Gerne zeige ich das. So, ich lege es mal hier so auf meine Hand. Das ist der Ohrhaken, das Mikrofon, Aha. hier ist die Software, die ganze Technik, da sind Aha. zwei Batterien. Aha. Das ist das Spulenkabel und der Magnet, der dann einfach an das ist. Implantat. Ja. Super. Ja, Schön. wunderbar. Und ich bin froh, wenn ich es wieder anziehe. Dann, gerne. <lacht> Danke. <lacht> so, jetzt bin ich wieder total online. Ich, ich kann zwar hören mit dem, aber das ist natürlich eine ganz andere, runde Sache, wenn man beide Und aufwacht. Sie würden es auch jederzeit wieder tun? Jederzeit, jederzeit. Sobald da was kaputt geht, renne ich in die Klinik und möchte sofort wieder einen Termin. Ja, ja. natürlich. Ich habe das nie bereut. Klasse. Dann vielen lieben Dank. Gerne.